Design-Pattern gibt es mittlerweile mehr oder weniger wie Sand am Meer. Es gibt sie für alle möglichen Bereiche, unter anderem auch für den Bereich Usable, Security und Privacy. Und in diesem Bereich schauen wir in diesem Video etwas genauer rein. Design-Pattern für Usable Security sind also nichts anderes als ganz normale Design-Pattern, die aber eben eine spezielle Ausrichtung haben, nämlich eine Ausrichtung auf Nutzerschnittstellen mit dem Fokus auf Security und Privacy. Man kann diese Design Pattern, ähnlich wie auch alle anderen möglichen Pattern, grundsätzlich kategorisieren, gruppieren oder klassifizieren. Und ich habe jetzt hier mal eine Gruppierung gewählt, die mir halt bei dem Set an Pattern, was ich durchgegangen bin, relativ sinnvoll erschien. Das heißt einmal, dass es Pattern gibt, die eher so allgemeine Inhalte oder Konfigurationen fokussieren. Dann Pattern, die sich darauf fokussieren, wie kann man eigentlich Datenverwaltung mit einem Fokus auf Security und dann nochmal einen Satz von Pattern, der sich mit dem Aufbau von Sicherheitshinweisen befasst. Und in den folgenden Folien werden wir jetzt einfach diese Bereiche ein bisschen durchgehen, wobei tatsächlich der letzte Bereich dann auch der größere Bereich sein wird. Ich finde aber auch, das ist so mit der spannendere Bereich. Aber schauen wir uns zunächst den ersten Bereich an. Wenn es darum geht allgemein Informationen darüber zu geben, wie ist eigentlich der Sicherheitszustand eines Systems. Dann sollte man das Pattern General Notifications about Security anwenden. Dieses Pattern sagt letztendlich, es ist immer wichtig, dass man den aktuellen Sicherheitszustand eines Systems in irgendeiner Form kommuniziert. Ich habe das jetzt hier rechts mal mit einer Ampel dargestellt und das ist eigentlich auch ein relativ beliebtes Mittel, wie man genau das macht. Man hat also jetzt hier zum Beispiel über die Ampel die Möglichkeit, dann mit der roten Darstellung zu zeigen, Achtung, da ist gerade etwas nicht in Ordnung. Mit Gelb hat man dann die Möglichkeit zu sagen, es ist zwar nicht alles in Ordnung, aber prinzipiell ist es noch ganz gut. Und mit Grün kann man dann sagen, alles perfekt. Ja. Und diese Unterteilung, dass man eben auch von unterschiedlichen ja, Security Leveln spricht, das ist letztendlich das nächste Pattern, was hier eine Rolle spielt, nämlich Distinguish Security Levels. Da geht es also dann darum, dass man einfach sagt, es müssen auch die unterschiedlichen Security Level irgendwo dargestellt sein und müssen eben auch für die Nutzis relativ gut und einfach ersichtlich sein. Jetzt ist es natürlich manchmal schwierig, solche Level einzuführen, aber das ist eben dann vielleicht auch genau die Schwierigkeit dabei, ja, dass man sich überlegen muss, wie kann ich das Ganze jetzt in bestimmte Kategorien dann ja, kategorisieren, also in bestimmte Kategorien einstufen. Gut, und dann gibt es noch ein drittes Pattern, was ich mir hier für diesen Bereich rausgesucht habe. Das ist das Pattern Worn when unsafe. Da geht es letztendlich darum, dass man immer grundsätzlich warnen sollte, wenn das System in einen nicht sicheren oder zumindest in einen weniger sicheren Zustand wechselt. Das heißt, auch wenn das im Hintergrund passiert und die Nutzis das vielleicht gar nicht selbst aktiv betreiben, dann sollten sie einen entsprechenden Hinweis darüber bekommen, sodass sie dann wissen, oh, jetzt ist da wirklich was passiert, ich muss da vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Gut, da sieht man schon, das sind so relativ allgemein gefasste Pattern, wo es also generell darum geht, wie sollte ein System prinzipiell aufgebaut sein oder was sollte vielleicht in einem System da berücksichtigt werden. Es gibt davon tatsächlich noch mehr Pattern. Ich habe das jetzt hier mal mit Punkt, Punkt, Punkt dargestellt. Wie gesagt, ich möchte gar nicht unbedingt auf alle eingehen, einfach nur grundsätzlich klar machen, da gibt es etwas, was so ein bisschen in diese Richtung geht und hier ist mal so drei der wahrscheinlich wichtigsten Pattern, die man da berücksichtigen sollte. Schauen wir uns den nächsten Bereich an. Im nächsten Bereich geht es um Funktionen zur Datenverwaltung. Funktionen zur Datenverwaltung klingt jetzt erstmal, was hat das eigentlich mit ja, Security und Privacy zu tun? Aber es geht hier zum Beispiel ganz stark darum, wie lösche ich denn zum Beispiel Daten? Explicit Item Delete sagt zum Beispiel, dass ich an jedem Element, was irgendwo an Daten zur Verfügung steht, auch explizit die Möglichkeit haben sollte, dieses Datum zu löschen. Warum ist das jetzt letztendlich wichtig? Es ist deshalb wichtig, damit Sie als Nutzi grundsätzlich in jeder Situation entscheiden können, das muss jetzt weg, das sind vielleicht vertrauliche Daten oder sowas, die dürfen jetzt einfach nicht mehr zur Verfügung stehen, die müssen gelöscht werden. Und dementsprechend braucht man hier die Möglichkeit, das machen zu können. Wir haben aber dann auch noch das Zweite, was hier genannt ist, nämlich Explicit User Audit. Man möchte ja vielleicht nicht unbedingt bei jedem einzelnen Item dann diesen Haken praktisch setzen und sagen jetzt bitte löschen, sondern man möchte vielleicht auch mal genereller alles löschen, zum Beispiel den gesamten Browserverlauf, um einfach mehr auf einmal zu löschen, was ja vielleicht für die also was ja die personenbezogenen Daten gegebenenfalls betrifft. Gut, das sind also diese beiden, da geht es also darum, man muss anbieten, dass auf jeden Fall wichtige sicherheitsrelevante oder persönlichkeitsbetreffende Daten gut und schnell gelöscht werden können. Es gibt aber tatsächlich auch noch was weiteres. Das ist nämlich das Complete Delete. Das heißt, dass die Daten nicht einfach nur irgendwie gelöscht werden, sondern sie werden tiefen gelöscht. Das heißt, sie sind auch wirklich dann hinterher auf der Festplatte nicht wiederherstellbar. Das kann man zum Beispiel erreichen, indem man den Datensatz eben nicht nur als gelöscht markiert, was normalerweise in Betriebssystemen passiert, sondern indem man dann diese Daten auch wirklich nochmal überschreibt. Dann können sie hinterher nicht mehr von der Festplatte gelesen werden. Und damit verbunden wird oft eben noch ein weiteres Pattern, das ist auch hier benannt, das Delay Unrecoverable Action. Da geht es dann darum, dass solche Aktionen, die man dann da ausführt, vielleicht ein bisschen verzögert ausgeführt werden sollten. Oder dass man zumindest eine Verzögerung einstellen kann. Es kann ja sein, dass man trotzdem irgendwie mit einmal denkt, oh, das hätte ich vielleicht doch noch nicht machen sollen, ich muss da nochmal ran. In dem Fall ist es natürlich ganz gut, wenn diese Aktion dann nicht sofort ausgeführt wird, sondern vielleicht etwas verzögert. Ja. Trotzdem muss das System dann sicherstellen, dass natürlich nach dieser Verzögerung dann auch das tiefe Löschen wirklich durchgeführt wird und damit ist es dann natürlich auch nicht mehr rückgängig machbar. Dieses Delay Reco uh, Unrecoverable Action könnte vielleicht auch etwas sein, was ähm, ja, sich mit diesen typischen Aufbewahrungsfristen von Daten ähm, auseinandersetzt, wo man ja dann auch unter Umständen irgendeinen Zeitraum angibt, wie lange Daten überhaupt erhalten bleiben dürfen. Ja, und dann habe ich hier auch noch ein drittes Pattern in diesem Bereich rausgesucht. Das kennen wir sicherlich alle, weil wir es vielleicht schon mal irgendwo bei einem Mobiltelefon oder sowas genutzt haben. Das ist das Pattern Reset to Installation. Bei Reset to Installation geht es darum, die eigenen Daten oder ein komplettes System auf den Werkzustand zurückzusetzen. Das heißt, es sollten, wenn möglich, alle möglichen Daten gelöscht werden. Das kann man hier dann gegebenenfalls auch noch mit einem Tiefenlöschen verbinden, um auch sicherzustellen, dass tatsächlich alle Daten weg sind. Es gibt in diesem Bereich natürlich auch noch andere Pattern. Ich habe das jetzt hier mal wieder durch Punkt, Punkt, Punkt dargestellt. Wichtig ist halt zu wissen, wenn man eben sich mit sicherheitsrelevanten Daten befasst, dann gibt es eben auch ein paar Pattern, wie mit diesen Daten umgegangen werden muss und dass man eben auch bestimmte Dinge berücksichtigen muss, eben so etwas wie Tiefes löschen, dass sowas vielleicht auch irgendwo zur Verfügung steht. Das sollte man dann dementsprechend berücksichtigen. Und wenn Sie sich jetzt mal so ein bisschen fragen, hm, es gibt sicherlich eine ganze Menge Systeme, mit denen ich so alltäglich interagiere, wo ich auch irgendwo meine Daten hinterlege, kann man da zum Beispiel überall wirklich tiefes Löschen machen? Schwierig, ist wahrscheinlich nicht überall möglich. Gut, aber schauen wir uns noch den dritten und auch wie gesagt in diesem Video jetzt umfangreichsten Bereich an, nämlich die Art und Weise, wie sicherheitsrelevante Hinweise gestaltet sein sollten. Das erste Pattern, das hier relevant ist, ist die sogenannte Active warning das heißt, dass man die Nutzis bei der Aufgabe wirklich richtig unterbrechen soll. Und ich unterbreche sie jetzt hier einfach mal, bei ihrer Aufgabe dieses Video anzusehen, indem ich eine entsprechende Active Warning einblende. Das könnte man nämlich auf diese Weise gestalten. Das heißt, diese Warnung liegt komplett über der sonstigen Darstellung. Das heißt, die Nutzis sind auf jeden Fall in der Abarbeitung ihrer Aufgabe komplett unterbrochen. Sie können halt an den anderen Elementen gerade gar nichts machen und sie sehen sehr präsent und sehr prominent diese Nachricht. Das ist auch sehr wichtig, dass man das so gestaltet, denn wenn man das anders gestaltet, also weniger präsent, sodass es für die Nutzis vielleicht gar nicht auffällt oder dass sie es einfach dass sie einfach weiterarbeiten können, ohne eben diese, diese Nachricht irgendwo zu behandeln, dann könnte es ja sein, dass sie entsprechende sicherheitsrelevante Fehler begehen ja, oder vielleicht Einstellungen vornehmen, die gar nicht so richtig gut sind. Das heißt, solche Nachrichten müssen sehr präsent dargestellt sein und ganz wichtig ist eben auch, diese Nachrichten, also sicherheitsrelevante Nachrichten, müssen immer präsent dargestellt sein. Es sollte nicht so sein, dass immer der positive Fall dargestellt ist und wenn dieser wegfällt, dass die Nutzis dann merken, oh, da kommt mit einmal eine Nachricht gar nicht. Das ist jetzt dann ein Problem, denn das funktioniert nicht. Nutzis würden Nachrichten, die nicht kommen, total ignorieren, weil sie gar nicht dran denken, dass da vielleicht was kommen müsste. Ja, Aber wenn die Nachrichten eben wirklich im negativen Fall kommen und dann auch so präsent, dann werden sie definitiv wahrgenommen. Gut, so ist erstmal die Frage, wie sollte so eine Nachricht kommen? Wie muss sie jetzt dann weiter gestaltet sein? Da gibt es auch noch weitere Dinge, die man berücksichtigen sollte. Zum einen sollte sichergestellt sein, dass Sie eine ausführliche Problembeschreibung haben. Das heißt, Sie müssen die Threats und auch die Konsequenzen, also die Konsequenzen und die äh, sicherheitskritischen äh, ja, Einflüsse, die man dann letztendlich hat, sollten Sie vernünftig beschreiben, sodass Sie für die Nutzis auch nachvollziehbar sind. Ich habe jetzt hier mal ein sehr kurzes Beispiel. Da gehen wir da einfach bei der Nachricht davon aus, dass die Nutzis irgendeine bestimmte Auswahl getroffen haben, die irgendwo sicherheitsrelevant ist. Und durch diese Auswahl könnten Nutzerdaten öffentlich zugreifbar sein. Und das ist eben wichtig, dass diese Informationen da sind. Und jetzt kann es natürlich sein, dass diese Information nicht ausreichend ist. Dann sollte man noch weitere Informationen zur Verfügung stellen. Das nennt sich dann Detailed Notifications about Security. Das heißt, man hat hier irgendwo noch einen Link oder sonstige Möglichkeiten, auf andere Informationen zuzugreifen um dann eben weitere Informationen dazu zu bekommen. Das ist eben auch deshalb ganz wichtig, weil ja manchmal mit einem kurzen, einfachen Satz gar nicht unbedingt dargestellt werden kann, ja, was ist denn jetzt eigentlich wirklich das Problem? Ja, Und deswegen ist es wichtig, dann noch mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, damit es auch mit unterschiedlichem Wissenslevel dann hier ganz klar sehen können, hm, worum geht es halt eigentlich und welche Konsequenzen hat es denn tatsächlich für mich. Gut, so wie zu dem Thema wie lasse ich die Nachricht aufpoppen und wie gestalte ich sie prinzipiell? Es ist so die Frage, wie gehen wir denn jetzt weiter vor? Also wie muss man das gestalten, dass die Nutzis wissen, was jetzt so der nächste richtige Schritt wäre? Und da gibt es auch ein paar Pattern, die man berücksichtigen kann, die ich jetzt hier der Reihe nach darstellen werde. Das erste Pattern sagt, man sollte auf jeden Fall einen Vorschlag geben, was denn die richtige Handlung jetzt wäre. Ich habe das jetzt hier mal dargestellt mit zwei Handlungsmöglichkeiten für die Nutzis. Sie können also zum einen sagen, ja, ich möchte diese Auswahl rückgängig machen. Da steht dann sogar noch dahinter, dass es sicher ist. Das heißt, es wird Ihnen mehr oder weniger gesagt, das ist das richtige Handeln. Und Sie können natürlich auch noch das andere wählen. Sie können sagen, nein, ich möchte diese Auswahl nicht rückgängig machen. Dann ist Ihnen aber auch klar, dass Sie dann vermutlich unsicheres Terrain betreten. So, jetzt ist es natürlich so, dass auf diese Weise beide Optionen immer noch irgendwie gleichwertig dargestellt sind. Es könnte gegebenenfalls nicht ausreichen, dass die Nutzis dann hinterher wissen, was ist denn jetzt eigentlich die bessere Lösung. Deswegen sollte man tatsächlich die bessere Lösung auch noch in irgendeiner Form attraktiver gestalten. Nämlich zunächst mal in der Form, dass man sagt, mit dieser Option kannst du tatsächlich deine Aufgabe fortführen, mit der anderen schlechteren Option. Unter Umständen nicht, beziehungsweise man weist nicht so darauf hin. Das sind jetzt hier ganz feine Nuancen, die hier den Unterschied ausmachen. Denn wenn Sie sich das erste, die erste Aussage angucken, steht da ja ohne Auswahl, aber fortfahren. Das heißt, die Nutzis bekommen hier das Gefühl, sie können weitermachen mit ihrer Aufgabenerledigung. Und das ist erstmal positiv. Bei dem zweiten ist das nicht so formuliert. Da könnte es vielleicht sein, dass sie gar nicht fortfahren können. Das heißt, wir machen hier die Option allein durch die Formulierung etwas attraktiver und sagen, du kannst hier tatsächlich deine Aufgabe auch weitermachen. Also nur weil jetzt dieses Problem aufgetreten ist, heißt das noch lange nicht, dass du nicht weitermachen kannst. Ja? Aber auf diese Weise kann man die Nutzi schon mal motivieren, wenn möglich den richtigen Schritt zu machen. Aber man kann das noch weiter verstärken, indem man zum Beispiel sagt, ich möchte Immediate Options haben. Das heißt, dass das Ignorieren der Warnung weniger prominent ist als die richtige Auswahl. Das ist jetzt hier dargestellt, indem dann einfach der Button mit ohne Auswahl fortfahren entsprechend leuchtend grün gestaltet ist, dementsprechend sehr stark auffällt. Und die andere Möglichkeit, nämlich das Risiko zu akzeptieren, ist mit einmal viel kleiner dargestellt und kann letztendlich viel schwerer angewählt werden. Was natürlich auch noch passieren kann, ist, dass Nutzis Fehler machen. Und wenn sie Fehler machen, dann sollte man natürlich in irgendeiner Form sicherstellen, dass diese Fehler rückgängig gemacht werden können. Aber man sollte vielleicht auch gleich mal versuchen, die Fehler zu vermeiden. Und auch dafür gibt es ein Pattern, das sagt nämlich, es sollte failing safely möglich sein. Das heißt, dass Nutzis unter Umständen den, die negative Auswahl nicht einfach so durch Zufall, durch einen Error oder einen Slip treffen können, sondern dass sie erst noch zusätzliche Aktionen machen müssen. Und das ist jetzt hier mal dargestellt, dass man eben hier erst noch eine zusätzliche Aktion eingebaut hat. Man muss erst noch diesen Bereich andere Optionen aufklicken, um dann letztendlich überhaupt an den Bereich mit der richtigen negativen Auswahl dann anzukommen. Gut, das ist aber tatsächlich noch nicht alles, was bei entsprechenden Dialogen kommuniziert werden sollte. Denn es ist ja nicht immer so, dass ein solcher Sicherheitshinweis tatsächlich komplett negativ ist. Ja, das heißt, wir haben also nicht unbedingt eine ganz kritische Situation, sondern wir haben unter Umständen noch Abstufungen. Und auch diese sollten laut eines Patterns entsprechend kommuniziert werden. Dieses Pattern heißt nämlich Levels of Severity. Das heißt, ein Sicherheitshinweis sollte unterschiedliche Gefahrenstufen kommunizieren können. Und das kann man zum Beispiel, so wie jetzt hier dargestellt, mit unterschiedlicher Farbgebung erreichen. Typischerweise hat man dann Rot für sehr kritische Situationen, Gelb für weniger kritische Situationen, also die einfach nur besonders und vielleicht herausragend sind, aber eben noch nicht unbedingt eine große Gefahr darstellen und Grün für eine überhaupt nicht gefährliche Situation. Und Da einzelne Darstellungen in dieser Weise für die Nutzis unter Umständen noch nicht mal ausreichend sind, wird dann auch noch empfohlen, mit sogenannten Redundant Notifications zu arbeiten. Das heißt, dass man das Level of Severity nicht nur auf einer Art darstellt, sondern eben auf mehreren Arten. Ich habe das jetzt hier mal gezeigt mit sowohl der Farbgebung der eigentlichen Nachricht als auch noch damit verbunden, zum Beispiel diese beliebte Ampel, die ja auch nochmal ihre Farbgebung entsprechend mitbringt. Damit kommen wir in diesem Video zur Übung. In der Übung möchte ich Sie bitten, Beispiele für die Anwendung der hier gezeigten Pattern zu finden. Also zum Beispiel, welche Werkzeuge benutzen denn diese Pattern? Das ist natürlich sehr, sehr häufig Software, weil wir im Bereich von Usable, Security und Privacy eben oft von Software-Schnittstellen reden. Aber Sie sollten vielleicht auch die Frage beantworten, welche Pattern wurden denn berücksichtigt und welche Pattern könnten und sollten vielleicht zusätzlich berücksichtigt werden. Denn nicht immer ist es ja vielleicht in allen Systemen, mit denen Sie so alltäglich arbeiten, so, dass die Pattern alle eingesetzt werden. Vielleicht ist es ja auch so, dass manche Pattern eben mal eingesetzt werden sollten, damit bestimmte Dinge auch wirklich richtig gemacht werden. Schauen Sie sich einfach am Beispiel Ihrer Wahl an. Ich freue mich schon wieder auf die interessanten Beispiele und wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Video. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.